Freunde, ich mach's kurz heute. Ich war heute mit der Abbruch auf der Autobahn. Das zeige ich euch in dieser Fahrstunde, denn es ist nämlich schon verdammt spät. Ich schneide jetzt noch die Folge. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Stunde dauern. Zieht's euch rein. War gut, war eine gute Autobahnfahrstunde. Viel Spaß. Achso, und zwischendurch äh, nicht vergessen, liken und abonnieren. Das ganze Ding, ne? ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Reinhauen. Cool. und dann bleibst du hier auf der Spur. Passt. Wunderbar. Guck mal, jetzt bist du auf der Kraftfahrstraße. Dadurch, dass hier eine Leitplanke ist, darfst du hier. 130 fahren. Machen wir nicht. Und bleib mal am dritten, bleib mal im dritten. Zieh den mal. Und du kannst den dritten, also nicht wie in der Stadt bis 50, sondern zieh den mal bis 80 oder 90. Zieh einfach. So vom Feeling her. Dass du merkst, was der überhaupt kann. Wisse? Und zieh mal noch weiter. Also geht. Mhm. Ja? Und jetzt kannst du in Ruhe erstmal einen vierten oder einen fünften nehmen, was dir lieber ist. Erstmal den vierten. Okay, erstmal den vierten. Cool. Jetzt hast du rechts gesehen, da war dieses 120 Schild. Du darfst jetzt hier, wenn, wenn wollen wir wollen, würdest du 120 fahren. Aber oh, machen okay. wir nicht sofort, wir gewöhnen uns erstmal. Ein bisschen, ja, ja ne? So, jetzt bist du ja am vierten, jetzt kannst du auch locker den fünften nehmen. Weißt du wo der ist? Mhm. Mhm. Aber mach auswendig, lass dir Zeit. Zack, wollen lassen. Genau. Erschreck dich nicht wegen den 80 hier, das ist nur 80 bei. Ja. Cool, heute ist ein richtig trockener Tag, also scheißegal. Die ne? die Sonne scheint. Die Sonne scheint, ja. der Tag ist schön. Cool. Und jetzt kannst du so locker fahren. Kann man da hinten schon erkennen, da ist so ein LKW. Siehst du den? In der Prüfung wäre das cool, wenn du das schaffst, den eigenständig zu überholen. Das geht nur, wenn du auch vorausschauend fährst. Also, wenn du jetzt mal guckst, in den Innenspiegel und Außenspiegel, hinter dir ist nichts los. Ist keiner. Ne? Du kannst so einen Überholvorgang rechtzeitig einleiten. Das heißt, du beobachtest das jetzt durch die Spiegel. Jetzt schmeißt du erstmal einen Blinker. Mach nur einen Blinker. Aber nicht wechseln. Wenn du jetzt safe bist, nicht rüberwechseln. Wenn du safe ist, dass das da frei ist, machst du nur noch einen Seitenblick so aus dem Fenster raus, so 90 Grad, ist keiner? Und dann ziehst du rüber. Und dann machst du den Blick halt ja, aus. So. Also bist du safe. Und jetzt ziehst du halt ein bisschen an, dass wir den LKW auch gleich überholen. Also mach dir auch keine Sorgen um die Autos von rechts. Das ist alles cool, du kannst ruhig ein bisschen noch so, genau. Sehr gut. Denn du darfst auch nur auf diese Spur fahren, wenn du auch Fahrzeuge überholst. Das ist die hohen Spur. Genau. So, guck mal, jetzt kommt da so ein Schild, Achtung, Baustelle, siehst du das? Mhm. In Achtung, genau. In Baustellen ist immer etwas langsamer. Damit du jetzt hier nicht mit 120 in die Baustelle nagelst, nimm mal Gas ein bisschen zurück, nur zurück, nicht bremsen. Blink mal rechts. Wir brechen jetzt unsere Überholfolge praktisch hier ab. Wenn da keiner mehr ist, wieder seit, dann ziehst du langsam runter. Cool. Blinker wieder aus. Jetzt hast du hier 80, langsam runterbremsen, du ganz, also ganz knapp und die 80, so ist gut. Und locker weiter zum Beispiel. Du bleibst hinter dir. Merkst du das? Mhm. das cool. Du wirst einfach ganz locker weiter. Wenn du merkst, du hast so ein Psycho hier neben dir, der unbedingt hier vorne rein will. Das du mal lassen, ne? das ist scheißegal. So, was machen die denn hier? 109 9 Ja, nix hier. nichts los, ja. Keine Ahnung. Dafür ist 80 oder was? Ja, voll voller Fake. <lacht> okay, guck mal jetzt. 120. 120 darfst du wieder drauf tragen. Jetzt hast du aber immer noch die LKWs vor dir, ne? Ja, da hinten voll. Hinten ist voll. Aber jetzt pass auf, ist ein gutes Beispiel, da hinten sind so viele Autos, dass man denkt, alter da kann ich ja niemals überholen. Ne? holen. Mhm. Hol mal noch so ein bisschen auf, so zum LKW und schmeißt schon mal den Blinker links an. Einfach nur anmachen, wenn ne? ich mach einfach an. So, jetzt fährst du locker weiter, ruhig ein bisschen am Gas bleiben und beobachte den. Den schwarzen, siehst du das? Mhm. Ruhig weiterfahren, ruhig am Gas bleiben. Der lässt sich nämlich nicht rein, siehst du das? Cool. Irgendwann bleib am Gas, ich das Gas verlieren. Irgendwann gibt es gleich einen, so wie den, der lässt dich rein. Langsam. <lacht> Hast du gesehen? Ja. Okay, blinke aus und wieder Gas. Jetzt kannst du draufdrücken. Ähm, irgendwann gibt es einen, so wie ihn, der lässt dich rein. Also das kann sein, dass das nach 30 Sekunden passiert, nach einer oder nach zwei Minuten. Aber du musst blinken, damit die anderen überhaupt raffen, dass du überholen wirst. Weißt du? Jetzt drück noch ein bisschen drauf, dass wir den auch tatsächlich überholen können. Genau, jetzt bleibst du jetzt schön dran, So. überholen werden. bleibst du dran oder ziehen wir einfach vorbei? <lacht> genau. äh, ja. Das steht übrigens auf Automatik, da links. Und das geht alleine an. Irgendwas brauchst nichts machen. Hier ist so ein Lichtwinkelsensor drin. Und sobald das dunkel wird, ding, geht das Licht alleine an. erkläre ich dir, weil wir diese machen, wie das Ganze läuft. Okay, so. Also ich packe schon mal die Sonnenbrille runter hier. Siehst ist ja gar nichts. Und jetzt fährst du einfach locker hier rein. Und von alleine, zack. Geht das Licht an. Bisschen drauf drücken, dass da bei den 80 bleibst. Das ja Es geht hier so ein bisschen bergauf das fällt nicht auf, weil das ein Tunnel ist. Aber du musst immer wieder deinen Tacho beobachten, dass das auch passt. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt nimm mal ruhig für den dritten oder den vierten Gang. Weil der fünfte, dann kommt der kommt jetzt hier nicht mehr. Ja, und jetzt passt Der zweite, der haut auch rein, aber ja, jetzt schalten wir die Palette wieder durch. Und ziehen weiter durch. ne? Schmeiß einfach einen Blinker. An. Genau, mach einfach an. Und wenn das jetzt drei Minuten dauert, ist halt so. Jetzt beobachtest du immer nur den Spiegel und wieder nach vorne gucken. Den Spiegel und wieder nach vorne gucken. Diese Lücke jetzt hier zum Beispiel cool bleiben. Guck mal, jetzt hast du abgebrochen. Siehst du das? Blinker aus. Vorgang abgebrochen, einfach Gas geben. Und jetzt hast du keine zwischen zwischendurch gehabt. Und das ist wichtig auch in der Prüfung, dass du nicht einfach hier mal warm und dann durchziehst oder so. <lacht> ja, <lacht> so ja, das ist gerade genau, sondern cool bleiben. Ne? Du hast alle Zeit der Welt. Da ist jetzt kein Puffer hinten und sagt, ach, jetzt aber jetzt, aber jetzt. Ja, natürlich. Guck mal, jetzt kannst du sogar hier 110, was hat der da, einfach locker fahren, beobachten. Einfach so 110, 115, 120. immer wieder die 80. Guck mal, es geht wieder bergauf. Manche Faschen sind dann so sehr konzentriert, dass sie dann die 80 verpennen. landen dann irgendwann bei 60, ja, und dann kannst du aufs Gas drücken, und dann kommt da nichts mehr. Ja, und Dann musst du so ein bisschen ja. arbeiten. Macht keinen Spaß. Ja. Nee, macht keinen Spaß, macht keinen Spaß. Oh, wirklich. <lacht> <lacht> das ist alles noch Video hier. <lacht> <lacht> nicht wechseln, ist noch keine Spur hier freigegeben, Siehst du das? So, jetzt noch mal so ein Seitenblick hier und dann wechselst du langsam rüber. Jetzt Kupplung, Bremse, ruhig fester bremsen und zweite Gang, wie beim Kreisverkehr. Und jetzt lass mal alle Füße langsam los, langsam lösen. Dann kommt die Motorbremse und jetzt checkst du nur noch links aus, ob da einer kommt. Kommt da keiner, dann kannst du locker weiter. Aber immer noch cool bleiben. Jetzt ist schön locker hier durch. Du musst das immer, musst dich sicher anfühlen. Wenn du selber denkst, uh, uh, uh, dann lass. Ja, okay. Genau, Kupplung durch. Ja, genau. Sehr gut. So, jetzt kommen wir nämlich hier nach ne? Baum. Ach komm mal, ein toller Ausblick. Wunderschön. Ein Berge ne? <lacht> <lacht> Berghofen. Wunderschön. So, jetzt hast du hier wieder Ortseingang. Kupplung durch. Locker runter, genau. 50. Tipptopp. Guckst, ne? Da wirst du schon relativ fix feststellen, dass wir nicht geradeaus weiter können. Nehmen wir kurz Gas, ein bisschen weg. Jetzt guckt jemand, wie viel 380 Millionen Schiller da stehen. Siehst du das? Okay, also da kann man nicht geradeaus. Das geht nicht. Ne? Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Also Spiegel gucken, Blinker, Schulterblick. Cool. Jetzt nehmen wir den zweiten Gang. Wieder Kreisverkehrsstyle zum Abbiegen. Langsam lösen. So, und jetzt rollst du erstmal nur. Denn du hast Vorfahrt gewährt und du musst weit weit beobachten, ob da einer kommt oder nicht. Kommt keiner. Cool, dann kannst du locker weiter. So, und am Anfang haben wir das mit dem dritten Gang gemacht. Erinnerst du dich, wie wir den gezogen haben? Mm -hmm. Das machen wir jetzt auch. Also jetzt einfach Kupplung, dritte Gang. Cool. Genau, los. So, und jetzt erstmal locker hier so drauf. Bleib erstmal so bei einer Geschwindigkeit, die sich gut anfühlt. Also gar kein Stress. Und jetzt guckst du auch gleich nicht irgendwie einen Schulterblick oder sowas. sondern ganz normal auf deine Straße hier vorne gucken. So, und jetzt gibst du erstmal nur Gas. Nur Beschleunigung. Beobachte mal links im Außenspiegel, den Mercedes, siehst du den? Du sagst, ist safe, Seitenblick, ja, ist alles gut, passt, Seitenblick, so, und genau, Blicker wieder aus, bleiben wir immer noch im dritten Gang, erstmal cool bleiben. Jetzt zieh erstmal den dritten Gang, um auf eine angenehme Geschwindigkeit zu kommen. So, wenn du jetzt merkst, du hast alles im Griff, schaltest du ganz in Ruhe, also jetzt einfach gucken durch, kein Gas, genau, vierte Gang, cool. Du hättest auch direkt in den fünften gehen können, weil wir den dritten so gezogen haben. Okay. Hätte auch. dass du das gucken lernst, dass du das einschätzen kannst. So, guck mal jetzt zum Beispiel, seitlich. und dann Cool. Und jetzt ziehst du das. Erstmal zieh ruhig richtig ein bisschen mehr. Ich bin schon voll Ja, Sehr ja. gut. Aber nimm dir die Ruhe. Ein Auto, zwei Autos, drei Autos. Kassier die ruhig, Und danach, später, wenn du Charger fährst oder so ist egal, dann, kannst du, oh, dann ziehst du ruhig. Aber hier mit dem Golf ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Doch halt so technisch dann so. Ja. Guck mal, hinter dir, der drängt ein bisschen, ne? aber wo wir sind Jetzt guck mal, die werden langsamer, siehst du das? So und denk dran, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn du merkst, die stehen, was sollst du jetzt machen? Drück mal einen Knopf. So cool. Jetzt rafft er das hinter dir. Genau, wieder ausmachen. Guck mal, wie viel der auf einmal Abstand nimmt. Siehst du das? Mhm. Weil der weiß, fuck, ich kann ja eh nicht. So und jetzt, guck mal, wir sind jetzt bei 50. Jetzt runter in den dritten Gang erstmal locker bleiben. Das passiert übrigens nur, weil die ganzen Hocks hier alle, dann kommt gleich die Auffahrt zur A2. Naja, ah die wollen da alle drauf. Ja, aber die ordnen sich nicht vernünftig ein, sondern die ziehen, die warten bis zur letzten Sekunde und dann ballern die einfach rechts rüber. Dann müssen die alle bremsen. Und das war's. Also eigentlich wirst du gleich sehen, gibt es gar keinen Grund für Stau. Wo ich, wo ich vierte Gang jetzt nehme. Boah, siehst du das? Hast du gesehen, wie der da reingezogen ist? Und deswegen gibt es den Stau. Weil jetzt wir bremsen müssen, dann bremst der hinter uns und dann bremsen die fünf dahinter auch. Einfach nur, weil so Vögel wie der Typ da vorne einfach da rüberziehen. Aber vielen Drauf. Aber guck mal, es löst sich sofort wieder auf, es gibt gar kein Problem. Einfach nur, weil die alle irgendwie die Irren rechts und links rüberziehen. Ohne zu gucken. Und das ist ja die Kacke mit der Scheiße. <lacht> so, ganz in Ruhe ziehen noch ein bisschen und dann nehmen wir wieder den fünften Gang. Genau, jetzt einfach Kupplung durch. Hier. Weißt du eigentlich, wie man am besten jetzt seinen Abstand errechnet? War ganz der? einfach. Ne, pass auf. Bleib ja, Gas. Minuten. Guck mal, das Auto vorne fährt, unter dir zum Schatten her, ne? Ja. Jetzt zählst du 21, 22 und wenn du dann auch daher fährst, hast du zwei Sekunden Abstand und der ist immer cool. Weil wenn du, ich sag mal, 120 fährst, musst du immer halber Tacho, sind dann 60 Meter, dann musst du irgendwie ausrechnen. Das ist voll kompliziert. Also du nimmst zum, zum Beispiel so ein Schattenfeld, dann fährt er da durch, dann ziehst du 21, 22, 23 das hast dann drei Sekunden Abstand. So, wir überholen jetzt keinen mehr, also müssen wir wieder rechts rüber, beobachten, chillig, Seitenblick und dann locker rechts rüber. Und dann wieder aus. Hast du gesehen, es gab überhaupt gar keinen Grund für diesen Stau, nur weil die hier nicht rüberfahren können. Wechsel. Das war's. Also hier das ist nichts. Ich würde sagen, nach. Also so kannst du immer, wenn du dich fragst, in der Prüfung passt das so, passt das nicht vom Abstand her, machst das immer so mit diesem 1, 2, 21, 22 und dann weißt du, geht oder geht überhaupt nicht. Kann man ja meistens auch noch selber Ja, das ist so ein bisschen <lacht> so, weißt du, so Theorie und Praxis, die gehen da so leicht. Sauber. mach nicht ganz so schnell. Nimm die Kurve jetzt so wieder wie beim Kreisverkehr. Zweite Gang. Also Kupplung, Bremse erstmal noch nicht schalten. Bremse erstmal noch runter. Noch weiter bremsen. Ruhig, genau, ein bisschen knackiger. Zweite Gang. Alle Füße wieder lösen. Langsam lösen. Guck nur auf deine Straße. Guck ja nicht nach links. Guck nur auf deine Straße gucken. Siehst du das? Guck mal, wie schnell. 50. Cool bleiben. Scheiß. Leck mich. Also hat dein entspanntes Leben, ja. ein entspanntes Leben. Korrekt. Ein entspanntes Leben. Alles klar. Wem geht mal das? Halt. Also. Wir das. Alles gut. Okay. So, warte gut die ab. Ähm. Ja, mach mal Fazit. Erzähl mal was. Okay. Erste Fahrstunde auf Autobahn. Ja. War gut. Tippen. Drive, ja, du, also da habe so ich so einen Bleifuß fußball ja, gucken, ja, das stimmt. Ein gucken, ja. <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Ich habe es mir auf jeden Fall ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ja, man denkt immer so gut und anders, was da passiert. Ne? Mal, wie schnell und hin und her. Und ja, ich glaube, man macht sich doch ein bisschen auch das selber zu selber, selber verrückt da drauf, ne? Ist so. Und im Endeffekt ist das Drauffahren ist ein bisschen schwierig, ja. Aber wenn man drin ist, dann es. Wenn du das mit dem dritten Gang einmal verstanden hast, und dann weißt okay, locker darüber. That's cool.